Bro, was ist los mit dir? Warum bist du wieder drauf? Jetzt sag es mir, wie du dich fühlst, wenn du in den Spiegel schaust, wie siehst du aus?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 im gleichen Moment. Ich hab es lange Zeit verdrängt, doch mir ist es auch nicht in Gang. Ich wollte dich rausholen, doch du bist in der Traumwelt gefangen. Mir ist es so schlechter Gang, denn ich hatte Teil an deinem Leiden. Und mit diesem Song lass ich dich einmal teilhaben. An meinem, meinem, Du lebst in einer Traumwelt, Traumwelt. Warum willst du noch mehr? Immer mehr Schau mich an deine Blicke, sie sind leer Du hast dich von mir entfernt, ich erkenne dich nicht Manchmal wenn du redest, kommt mir vor, als wenn ein Fremder spricht Lebst in einer Traumwelt, Traumwelt Warum willst du noch mehr, immer mehr Schau mich an deine Blicke, sie sind leer Ich will, dass du weißt, dass du mich enttäuscht hast Diese Worte setz ich ein an der besten Freundschaft oh, Was ist los mit dir? warum tust du dir das Angst, sie durch bis zum nächsten Entzug Und du wieder krampfst Ey, das ist doch viel zu krank, warum Lässt du dich unter, keine Willenskraft ist schwach. Du wirst von der Sucht getrieben und besiegt. Sag mir, wie fühlst du dich? Spreche ich noch mit dir oder nur mit dem, was von dir noch übrig ist? Interessiert sich nicht. Jetzt mal ehrlich, wenn du was nimmst, stell dir vor, dass dich deine Mann sieht und dir Herz bricht. Unter uns mich hat das Kiffen nicht gestört Doch du wolltest alles ausprobieren Du wolltest wissen, wie es wirkt Deinen Zug erbrachte eh nicht viel Also halt den Platz, weil es gibt Menschen, die aufhören wollen Weil sie ihr Leben lieben Geh fliegen, du hast dich verändert Und mit jedem Mal werden wir beide uns ein bisschen fremder Weil für mich die Hoffnung nicht gestorben ist Hoffe ich, dieses Lied erreicht meinen besten Freund Und nicht wer du geworden bist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 Warum willst du noch mehr? Manchmal, wenn du redest, kommt mir vor, als wenn ein Fremder spricht du lebst in einer Traumwelt Schau nicht an, deine Blicke, sie sind leer Ich will, dass du weißt, dass du mich enttäuscht hast Diese Worte setze ich ein Im Namen der besten Freundschaft, der Freundschaft.